Hallo und herzlich willkommen bei 8010. Wir sind die hausinterne Werbe- und Kreativagentur der Holding Graz. Hier vom andreas Soferplatz platz aus setzen wir die Kommunikationsmaßnahmen der Holding und vieler Abteilungen der Stadt Graz um. Mein Name ist Rudolf Binder. Ich bin seit 2019 bei 8010 und hier für Text und Konzept zuständig. Hallo, ich bin Lisa Schneider. Ich habe 2012 meine Lehre als Bürokauffrau in der Holding Graz begonnen und nach meiner dreijährigen Lehrzeit einen Platz in 8010 gefunden, wo ich seitdem für die Finanzen zuständig bin. Als Agentur sind wir die Ansprechpartner in Kommunikationsfragen innerhalb der Holding. Wir konzipieren Werbelinien und setzen das Corporate Design der Stadt Graz und der Holding Graz innerhalb der täglichen Arbeit um. In der Kommunikation der Corona-Maßnahmen besteht unsere Aufgabe darin, die Informationen der Stadt und der Holding so aufzubereiten, dass sie bei Ihnen daheim gut und gut verständlich ankommen. Damit jeder Grazer und jede Grazerin weiß, wohin man sich mit Fragen wenden kann. Also schauen Sie sich das an. Bleiben Sie gesund und alles Liebe.